wieder mal heim von unterwegs. Ich habe wieder mal ein paar Tage Urlaub. Nachdem ich vier Wochen aus Rumänien zurück bin, habe ich jetzt schon wieder eine Woche Urlaub. Ich muss ja meinen Urlaub alles kriegen. Ich ja, war ja das halbe Jahr gern. Na ja, gut, ein Vierteljahr. Und da war ich gestern im Gutaer Teichgebiet, da ist bautzen Und heute habe ich vor, nach Albin weiterzufahren. Ich habe gestern dort auf dem Wanderparkplatz gleich geschlafen. Und in Alpin habe ich mir da auch schon was rausgesucht, wo ich übernachte. Nächsten sind es schon ganz schön kalt, aber ich habe ja eine Heizung im Auto, da geht das eigentlich schon mal. Ich melde mich dann in Alpin weiter. Jetzt. Ja, bin jetzt hier kurz hinter Alpin. Gerade kam die Kleinbahn vorbei. Da wäre ich heute oder morgen mal ja, eine Runde mitfahren. Und gerade gesehen, die haben einen Speisewachen da drin. Das ist ja cool. Da will ich schon, wo ich morgen mal ein Bierchen trinken werde. Haben wir zu gebrüchen? Daneben der gelbe Splinter. Ich, ich weiß gar nicht, was ein Splinter oder was ein Ankerbank ist. Ein denn, Der ist auch drin ausgebaut, wie Krasser Gegenteil zu Rumänien. Zwei Kilometer weg von Albin, hast du kein Internet, ganz schwaches Internet bloß noch. Schief, ich auch Unser erster Geocache befindet sich inmitten der Westbodensteine. Zwischen denen sich der mächtige Waldtorwächter erhebt. Ein. Mit einer Höhe von 30 Metern ist er einer von vielen hervorragenden Kletterfelden im Zittauer Gebirge. Das Zittauer Gebirge gilt als kleinstes, aber dennoch schönstes Gebirge Deutschlands. Unweit der Stelle, wo wir uns gerade befinden, sind der Rubin mit seiner beeindruckungsvollen Burgruine sowie der Hochwald mit seinem abendbereichenden Ausblick. Im Zittauer Gebirge gibt es außerdem also eine Menge auffälliger Gesteinsformationen aus Basalt und Sandstein. Als Vertreter der Sandsteinformationen erheben, <lacht> erheben sich mitten im albiner Wald die Rosensteine. Die hohe Anhäufung von Sandstein und Basaltformationen weisen auf die vulkanische Aktivität, hin, die hier vor Ort zeigen war. Doch nun schon unserem Gensch. Wenn ihr aus Richtung Alpin kommt, der Bürgerarmee folgt, seht ihr links die erste interessante Gesteinsformation, die etwas von mehreren Elefanten hat. Nun eine, nur einige Schritte weiter findet sich zu eurer Rechten der Waldstorwürste. Folgt den Weg weiter und schon bald könnt ihr diese beeindruckende Gesteinsformation sehen. Hier kommt ihr an den Folgt etwa 30 Meter den Weg bis zum Topf und meldet euch anschließend nach links. Folgt ab jetzt, äh, jetzt eurer Intuition und der Cache wird bald euch berühren. Intuition habe ich keine, aber mir scheint mal was Ich habe hier dran. Ja. Und hm. die Augen Yeah. Ah. Ist ja ich habe übrigens Geocaching gerade dran, ich weiß nicht, was man noch machen darf. Hier in die Kneipe darf man noch rein, wo wir noch arbeiten gehen und einbauen. ich Weg ganz gut noch vorbei. Und da mache ich noch mal ein wenig. Ich bin Bis zur oder Kaffeedose, alles sein. ist Okay. Hier hat man was gelacht. Ich wollte schon sagen, außer, dann, dann, außer erfolgreich dann in die Schule zu bekämpfen, habe ich den Erfolg doch nicht. Aber, wie geht das noch? bis zur tschechischen Grenze. Da liegt eigentlich auf tschechischer Seite noch einer, aber da ist ganz kurz hinter der Grenze. Und an so einem Waldwanderweg. Also ich glaube nicht, dass da jemand Ärger macht. Einreisebestimmungen nach Tschechien sind ja jetzt irgendwie ganz bescheuert. Wir müssen. Jetzt laufen wir das Handy noch eine halbe Stunde nach und dann laufen wir mal hoch zur tschechischen Grenze. Die Einreisebestimmungen sind ja momentan ziemlich hart. Die lassen ja gleich auch hin rein. Aber ich denke mal jetzt hier wild über die Grenze laufen ist kein Problem. Da ist nämlich da oben noch ein Cache versteckt, den ich mir dann unterholen will. Und ja, in der Zwischenzeit mache ich mir das Bier mit den Fläschchen gemütlich. Aber wo ich wo die Welt oben sind. Koordinaten mehr auf das Gerät weisen Und das Vertrag ist mir schon einige leute lang gelaufen. Kamera auf Infrarot umgestellt. Kleines Hübschen kocht. So, und die mit dem Camper sind gerade wird durch eingestiegen, nehmen wir auf mein Hallo reagiert und durchgefahren.